Moin. Im letzten Video noch gesagt, Musik kann noch ein bisschen was dauern, bis was Neues kommt. Und heute hole ich ihn raus. Wie passt das denn zusammen? Ist ganz einfach. Hier habe ich einfach nur ein Sample von GONG genommen, um genau zu sein diesen hier. Ciao, ich gehe Party machen. Wer hat die Partybeine? Ich hab die Partybeine. Yeah, motherfucker. Hab habe damit ein bisschen Spielereien betrieben und dachte mir, ach komm, den Hoster auf YouTube mit raus. Das kommt natürlich nicht auf Spotify, weil es ist nichts halbes, nichts ganzes. Aber euch zeigen wollte ich es trotzdem. Viel Spaß. Ich Body machen.